Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie er einen Jump Shop in Roblox Studio erstellt. Wie das Ganze aussehen wird, ihr könnt halt in dem Spiel hier springen, ich spam gerade die Leertaste und kann halt nur einmal springen. Ich kann mir hier natürlich Cash kaufen für einen guten Betrag an Robux, ihr könnt das Cash auf jeden anderen Weg auch noch einbauen. Und wenn wir dann 100 Cash haben, kann ich mir für 50 Cash einen weiteren Jump kaufen, dann habe ich Double Jump, wie ihr seht. Ich kann mir noch einen dritten Jump kaufen, dann habe ich Triple Jump und das geht dann auch ewig so weiter. Ich brauche halt nur genug Cash, um mir weitere Jumps zu kaufen. So, dann mit meinen fünf Jumps würde ich sagen, legen wir mal los. Also fangen wir wie immer im Server Script Service an. Da drin haben wir den Datenmanager. Das ist genau der Datenmanager, den ich letzte Woche im Tutorial vorgestellt habe, nur dass ich ein paar Kleinigkeiten geändert habe. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, oben rechts auf dem i verlinkt, schaut es euch an. Ich gehe mal in den Datenmanager rein. Wir sehen hier einmal das Developer-Product, das wir schon erstellt haben. Schaut euch das letzte Video an. Da habe ich gezeigt, wie man das Developer-Product erstellt. Gibt ein 100 Cash dazu. Dann haben wir hier neben den Standardwerten auch noch Template.Inventar.Jumps. Steht standardmäßig auf 1. Ihr könnt es natürlich höher stellen, wenn man standardmäßig mehr Jumps haben soll. Die nächste Sache, die ich geändert habe... Ist hier unten, habe ich neben den Cache Value noch einen Jumps Value erstellt, der heißt Jumps und enthält den Wert aus profil.data.inventar.jumps und der wird hier auch in der Core Routine geupdatet und das ist alles was ich geändert habe. Sonst bleibt der Datenmanager exakt gleich wie im letzten Tutorial. Und dann haben wir hier das Skript, welches den Datenmanager required. Und hier haben wir eine Remote-Funktion hinzugefügt. Erstmal getten wir den Replicated Storage, Game Doppelpunkt Get -service Replicated Storage. Dann haben wir hier einmal in der Variable den Preis für einen neuen Jump festgelegt. Ihr könnt auch eine coole Funktion draus machen, von wegen, wenn man so viele Jumps hat, dann kostet es mehr, wie auch immer. Hier sage ich jetzt 50 Cash kostet einen Jump und wir erstellen die. Remote-Funktion, die nenne ich Cash kaufen funktion und ist gleich instance.new. remote function den Namen habe ich auch Cash kaufen funktion genannt. Parent ist der Replicated-Storage, den wir hier gegettet haben. Und dann sagen wir Cash kaufen funktion Und Server-Invoke ist gleich Function, die den Spieler reinnimmt. Das muss man immer so machen, weil das erste Argument bei Remote-Functions und Remote-Events bei server Kommunikation ist immer der Spieler. Dann holen wir uns das Profil mit der Datenmanager-Funktion getProfileAsync. Ehrlich gesagt könnten wir hier noch hinzuschreiben... If not Profil, then return end. Und hier können wir noch einen String hinzuschreiben, wie Spielerprofil nicht gefunden. Dann haben wir den Fall auch noch abgedeckt. Wenn Profil.data.statistiken.cache kleiner ist als der Jump Price, den wir hier oben festgelegt haben, dann returnen wir einfach nicht genug Cash und machen gar nichts. Und falls man halt genug Cash hat, dann sagen wir Profil.data.statistiken.cache ist minus gleich der Jump Price, also minus 50 in dem Fall, und Profil.data.inventar.jumps, ist plus gleich 1, also ein Jump mehr. Und dann returnen wir einen Jump gekauft. Geiler Emoji. Nun kommt das eigentliche System äh, dahinter, und zwar dieses ganze Jump-System, das Double-Jump-System, das GUI. Und das befindet sich komplett... Im Starter-GUI drin, da habe ich ein Screen-GUI namens GUI, darin befindet sich das GUI-Skript, das ich euch gleich zeigen werde, ein Frame namens Cache, ein Frame namens Jumps und ein Text namens Info-Text, da kommt dann die Response hin, weil ich keinen Bock hatte dafür jetzt noch einen extra Frame zu machen und Smart-Scale, darauf komme ich gleich zurück, in dem Cache und den Jumps-Frame befinden sich dann nochmal der Anzeigetext, wie viel Cache man hat. Und der Kaufen-Button, damit man sich mehr dazu kaufen kann, und das sind halt ganz normale Text-Buttons und Text-Labels. Wenn ihr nicht wisst, wie man GUIs macht, sorry, werde ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, habe ich schon mal in meinem Game Pass Shop-GUI-Erstellen-Video Part 1 gezeigt, ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Aber das ist halt der Aufbau, dass in dem Jumps-Frame immer ein Text-Button namens Kaufen ist und ein Text-Label namens Anzeige und genauso auch in Cash. Und jetzt gehen wir mal ins GUI-Skript rein. Das gui script holt sich natürlich erstmal den Replicated Storage, und den Marketplace-Service. Wenn ihr natürlich nicht Cash für Robux verkaufen wollt, dann macht es halt anders. Dann braucht ihr keinen Marketplace-Service. Und ich habe mir gedacht, heute zeige ich euch mal ein bisschen Error messages weil in dem Video, das ich eben auf dem i verlinkt habe, mit dem GUI erstellen, habe ich ganz oft Kommentare bekommen, von wegen, es funktioniert nicht. Und im Endeffekt war es immer, dass irgendein Spieler irgendwas falsch gemacht hat. Irgendwas falsch aufgebaut, Groß-Kleinschreibung nicht beachtet oder falsch abgeschrieben. Deswegen schreiben wir jetzt mal ordentlich mit Fehler... Messages. Das heißt, wir schreiben Local Error Message 1 ist gleich Backslash N. Backslash macht ihr mit der Alt-GR-Taste und dann der Fragezeichen oder SZ-Taste. Wenn ihr Alt-GR und SZ drückt, dann kommt ein Backslash, dann N. Und dann bitte überprüfe den korrekten Aufbau des gesamten GUI und beachte die Groß-Kleinschreibung. Jetzt unsere erste Error Message. Und dann die Error Message 2 ist Backslash N. Und dann bitte überprüfe im Datenmanager, ob der spieler stats wirklich unter diesem Namen erstellt wird. Hier noch ein Leerzeichen vergessen. Und ob alle Values den richtigen Namen haben. Warum erstellen wir hier solche Error-Messages? Weil ich gemerkt habe, dass viele von euch nicht wissen, wie man Error-Messages richtig liest. Und wenn die halt in Plain-Deutsch geschrieben werden, dann fällt es euch vielleicht ein bisschen leichter, später zu debuggen. Gut, als nächstes holen wir uns den Spieler und das ist game.players.localplayer. Dann die Spieler-Stats, das ist spieler -Welt Spieler spielerstats das ist der Ordner, der in Datenmanager hier immer in Do Something with The Loaded Profile erstellt wird. Hier ist Spielerstats. Das ist der Ordner. Und der muss auch Spielerstats heißen. Oder ihr müsst es halt hier umbenennen. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um die erste Fehlermessage. Assert Spieler Stats. Es wurde kein Folder namens Spielerstats im Spieler, Spieler.name gefunden. Und dann sagen wir Error Message 2. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Datenmanager was falsch gemacht habe und den Spielerstats-Folder gar nicht Spielerstats genannt habe, sondern. Einfach Leader-Stats, dann kann unser GUI das nicht finden, weil das GUI nicht Bescheid weiß. Dann starten wir mal das Spiel und ich zeige es euch. Wir gehen rein ins Spiel und hier unten steht jetzt der richtig lange Error-Message. Workspace.Roblox.Cony.DoubleJumpScript, dann ist das jetzt das andere Script, welches aber dieselbe Fehlermeldung anzeigt. Es wurde kein Forder namens SpielerStats im Spieler Roblox Conny gefunden. Bitte überprüfe im Datenmanager, ob der SpielerStats-Folder wirklich unter diesem Namen erstellt wird und alle Values den richtigen Namen haben. Wir gucken jetzt einmal hier in den Spieler rein, Roblox Conny, und sehen, da gibt es einen LeaderStats-Folder. Und wir sehen auch, hier ist der Leader-Stats-Folder, aber halt kein Spieler-Stats Folder. Also richtig, wir gehen wieder in den Datenmanager rein und benennen das wieder um in Spieler-Stats. Und dann ist alles wieder Tammer. Immer auch Groß- und Kleinschreibung beachtet. Also Assert ist eine Funktion, die einfach nur guckt, ob etwas existiert. Und wenn es nicht existiert, dann kommt diese Fehlermeldung, die ihr hier reinschreibt. Weiter geht's mit der Cache-Kaufen-Function. Das ist eine Remote-Function. Und die finden wir im Replicated Storage, Wait for Child, Cache-Kaufen-Function. Und das ist halt auch die, die wir hier oben in dem Script erstellt haben diese cash kaufen function mit diesem Namen. Eigentlich müssten wir die auch noch asserten, aber ich habe jetzt keine Lust für alles eine Fehlermeldung gefunden zu schreiben, komm machen wir einmal hier so assert cash kaufen function es wurde keine cash kaufen function gefunden. So als nächstes, das GUI, das ist erstmal script.parent, weil wir befinden uns ja hier in diesem GUI-Script, .parent ist das GUI, dann der cache frame ist GUI, find first child cache, also cache, dasselbe mit jumps und dasselbe dann mit infotext. Dann haben wir schon mal diese drei Sachen gefunden. Das alles asserten wir hier auch einmal. Cache frame, assert cache wurde nicht gefunden, jumps frame, jumps wurde nicht gefunden und Info -Frame. infotext wurde nicht gefunden und dazu immer error message 1. Das heißt, wenn wir jetzt infotext zum Beispiel umbenennen, nicht in infotext, sondern in infotext mit einem kleinen i und dann nochmal auf play drücken, dann sehen wir hier in der Konsole die Fehlermeldung. Blablabla. Blablabla. Infotext wurde nicht im GUI gefunden. Bitte überprüfe den korrekten Aufbau des gesamten GUI und beachte die Groß-Kleinschreibung. Und jetzt haben wir die Groß-Kleinschreibung nicht beachtet, weil Infotext ist jetzt klein geschrieben, aber muss hier an der Stelle groß geschrieben werden. So. Als nächstes legen wir eine Funktion fest, die dafür da ist, um Jumps zu kaufen. Die sieht so aus. Local Response ist gleich Cash kaufen Funktion, Doppelpunkt -Invoke -Server. Denn der Rest wird danach dann in diesem Script hier ausgeführt. Und dann sagen wir Infotext.text .Text ist gleich Response. Wir warten drei Sekunden und dann machen wir den Infotext wieder auf nix, dass wir drei Sekunden lang die Rückmeldung sehen können. Als nächstes die Cache-Kaufen-Funktion. Da sagen wir einfach Marketplace Service Doppelpunkt Prompt Purchase Spieler oder DevProductID. ID. Ihr könnt hier euch auch eure eigene Funktion machen. Von wegen Cash irgendwie anders verdienen. Vielleicht wollt ihr ja gar nicht Cash kaufen, sondern klicken, um Cash zu kaufen oder irgendwas anderes. Das ist ja komplett euch überlassen. Und jetzt kommt ein Loop für den Cash Frame und den Jumps Frame. Der sieht so aus. Wir sagen for-frame in einem Table Cash Frame Jumps Frame. Das ist übrigens eine neue... Möglichkeit, um durch Table zu loopen. Endlich muss man nicht mehr In-Pairs oder i -Pairs schreiben, sondern man kann einfach nur den Table hingeben. Als ich mein eigenes Roblox-Spiel-Erstellen-Video gemacht habe, da ging das noch nicht. Und da gab es dann einen Loop, den ich richtig blöd integrieren musste. Was jetzt eigentlich viel besser geht dadurch. Aber wenn ich auf dem alten Tutorial 300 Likes geknackt habe, kommt ja der zweite Teil und dann kann ich das Ganze auch verbessern. Jetzt holen wir uns erstmal die Anzeige. Local Anzeige ist gleich Frame Fine First Schalt Anzeige. Weil wir haben im Cache Frame... Und im Jumps Frame haben wir jeweils eine Anzeige, unten kaufen, hier auch eine Anzeige, unten kaufen. Und die holen wir uns, dann sagen wir Assert Anzeige, Anzeige wurde nicht im Frame Name gefunden, Error Message 1. Als nächstes holen wir uns dann den Wert aus den spieler raus, das bedeutet Value ist gleich Spieler-Stats, Doppelpunkt, Find -First -Schalt, Frame Punkt Name. Das ist dann auch wichtig, dass die Frames genauso heißen, wie eure Values in den Spielersets heißen. Sprich, hier im Datenmanager, wie die Values... Exakt hier heißen Cash und Jumps. Groß-Kleinschreibung beachten, alles muss genau gleich geschrieben werden, sonst wird es nicht gefunden. Jetzt sagen wir der Value-Frame-Name wurde nicht in den Spielersets gefunden. Error-Message 1 und Error-Message 2 sind hier an der Stelle relevant. Und wir holen uns dann noch den Prefix und das ist einfach Anzeige.Text. Weil im Text, im standard haben wir hier Max Jumps und ein Leerzeichen stehen und ich habe hier noch Cash und ein Leerzeichen stehen. Und dahinter kommt dann der Wert. Jetzt sagen wir erstmal Anzeige.Text ist gleich Prefix value.value, .value, dass der Wert eingetragen wird. Jetzt machen wir noch eine Funktion, die den Wert immer dann aktualisiert, wenn er aktualisiert wurde. Das heißt, value .change connect. Function-Eigenschaft, if not Eigenschaft ist gleich value, then return end, also falls sich irgendwas anderes ändert, das ist uns egal. Falls sich aber der value ändert, dann sagen wir anzeige.text ist gleich prefix... Value.Value. Value. Und damit wird die Anzeige automatisch aktualisiert. Wenn ihr an der Stelle seid, perfekt. Könnt ihr schon mal gucken, ob es aktualisiert wird. Und nun, wo wir hier mit der Anzeige fertig sind, kommt jetzt der Kaufen-Button. Das ist ja der Text-Button, den wir hier immer daneben haben. Und um den zu getten, machen wir dasselbe wie mit der Anzeige. Heißt Local Kaufen ist gleich Frame. Doppelpunkt Find First Child Kaufen. dann sagen wir wieder Assert. Oh, hier habe ich einen Fehler. Kaufen muss hier stehen. <lacht> Fehler, aber korrigiert. Assert kaufen. slash N. Kaufen wurde nicht in Frame.Name gefunden. Error Message 1. Und jetzt holen wir uns noch die dev product ID. Und die habe ich in Kaufen hinzugefügt. Und zwar nur bei Cash. In Cash befindet sich bei mir nämlich noch im Kaufen-Button ein Value. Ein Number Value namens DevProduct ID. Und da ist dann die ID von dem Developer-Product drin. Wir können es auf 100 andere Wege machen. Ich mache es aber so beim Cash unter Kaufen ist die Dev Product ID drin und bei Jumps in Kaufen ist die nicht drin, weil Jumps wollen wir ja ganz normal über unser Cash kaufen, aber unser Cash wollen wir über ein Developer Product kaufen. Das heißt, wir sagen Dev Product ID ist gleich Kaufen, Doppelpunkt, Feinverschreit, Dev Product ID. Jetzt sagen wir, if not Dev Product ID, also wenn wir keine Dev Product ID gefunden haben, sagen wir kaufen, Punkt, Activated Connect, Jumps kaufen, weil dann handelt es sich um Jumps und. Else, also wenn die DevProductID ID gefunden wurde, sagen wir kaufen.activated.connect.function. Jetzt sagen wir Cash kaufen. Dev -Product ID. .value. Und damit haben wir dann alles connected und das GUI funktioniert. Das einzige, was da noch fehlt, ist das Double Jump. Also was ihr bis zu diesem Zeitpunkt habt, ist, dass ihr jetzt schon hier auf Cash gehen könnt. Euch dann Cash kaufen könnt für Developer Products. Ihr könnt es natürlich auch anders integrieren, so wie ihr möchtet. Und ihr könnt euch dann von eurem Cash Jumps kaufen. Und hier oben wird dann ein Jump gekauft angezeigt. Und hier wird es nochmal angezeigt. Und jetzt steht hier nicht genug Cash. Oh, nicht genug Cash. Oh, nicht genug Cash. Schade. Dann kaufe ich mir halt nochmal Cash. Kann man auf jeden Fall machen. Aber was ihr dann noch, natürlich noch möchtet, ist, dass ihr auch Double Jumps haben könnt. Beziehungsweise Multiple Jumps. Und das Script... Das zeige ich euch jetzt auch. Mit dem GUI sind wir fertig und gehen jetzt in den Starter-Player rein. Haben wir ein Starter-Character-Script und das habe ich jetzt Double-Jump-Script genannt. Das ist natürlich ein Local-Script. Da gehen wir einmal rein und sehen jetzt hier die Magie. Erstmal holen wir uns den User-Input-Service als UiPS, ist gleich Game -get Service User-Input-Service. Jetzt holen wir uns ja wieder die Error-Message-2, ist genau die gleiche wie in dem anderen Script. Bitte Überprüfen, Datenmanager, Spieler-Stats-Values, bla bla bla bla bla, könnt ihr abschreiben, wenn ihr wollt könnt ihr aber auch kopieren aus dem anderen Skript. Jetzt holen wir uns den Spieler, ist gleich ein Player, Game.players.localplayer, holen wir uns den Charakter vom Spieler, ist gleich Spieler.character, und holen wir uns den humanoid, ist gleich Wait humanoid, und wir stellen beim humanoid.useJumpPower auf true, weil wenn er keine Jump Power nutzt, können wir keinen Jump Boost machen. Ich habe es in dem Skript nicht implementiert, aber falls ihr das implementieren wollt, müsst ihr das auf true stellen. Also das ist ein optionaler Step, falls ihr keine extra Jump Power für die Double Jumps einstellen wollt. Jetzt sagen wir okay, Spieler Spielerstats sind gleich. Spieler, Doppelpunkt, Fein, First Spielerstats. Und dann machen wir wieder die Assert-Error-Message Spielerstats. Es wurde kein Vor Spieler Spielerstats im Spieler, bla bla, gefunden. Genauso wie wir es auch in unserem GUI-Script drin hatten. Jetzt haben wir eine Variable namens Benutzte-Jumps. Also wie viel schon gesprungen wurde. Und dann ein Jump-Debounce. Also wie lange wir zwischen den Jumps warten müssen, bis wir den nächsten Jump machen können. Weil sonst werden die Jumps alle auf einmal aufgebraucht. Und jetzt sagen wir debounce ist gleich false, erstellen eine on jump request function, wir sagen if debounce ist gleich true, then return end und stellen dann den debounce if true und machen dann eine coroutine.rep task.rate jump -de den wir hier erstellt haben und dann stellen wir debounce wieder auf false, nicht vergessen, Klammer auf, Klammer zu hier hinter, sonst es nicht ausgeführt und ihr könnt nur einmal springen. Damit haben wir den debounce erledigt und jetzt kommt die eigentliche Funktion, wenn der Charakter nicht existiert oder der Humanoid nicht existiert oder der Charakter keinen äh, sich nicht im, oder der Charakter sich nicht im Workspace befindet, oder der Humanoid tot ist, weil Health kleiner gleich 0 ist, dann brechen wir ab, weil dann brauchen wir keine Double Jumps. Und jetzt sagen wir, if Jumps.Value minus Benutzte Jumps ist größer als 0, dann sagen wir Benutzte Jumps plus gleich 1 und change den Humanoid State auf Jumping. Und damit wird ein weiterer Jump erstellt. Und Jumps.Value, wisst ihr ja hier oben Spielerstats, Jumps in den Spieler -Stats. Das bedeutet, man startet dann mit einem Jump. Wenn man dann springt, dann wird geguckt, ist 1 minus 0 größer als 0. Falls ja, dann sagen wir, benutze Jumps ist plus 1, also 1 ab jetzt. Und wir lassen den Spieler jumpen. Dann möchte der Spieler ein zweites Mal jumpen. Und dann fragen wir, ist 1 minus 1 größer als 0? Nein, es ist nämlich genau gleich 0. Und dann sagen wir, abbrechen und er darf nicht mehr springen. Aber wenn wir dann Jumps value 2 hätten, dann könnten wir auch noch ein zweites Mal jumpen. Und bei 3 ein drittes Mal und so weiter. Also das ist die ganze Logik hinter mehreren Sprüngen. Jetzt machen wir noch eine Funktion. Humanoid.StateChangedConnect, alt und neu. If neu ist gleich Humanoid. Humanoid State landed, dann sagen wir benutze Jumps ist gleich 0. Also, wenn der Spieler fertig ist mit Springen und gelandet ist, dann setzen wir die benutzten Jumps wieder zurück, dass er danach wieder springen kann. Sonst kann er nur einmal insgesamt springen in dem Spiel. Könnt ihr natürlich auch machen. Wenn ihr ein Spiel machen wollt mit du darfst nur viermal jumpen, dann lasst das hier weg, stellt die Jumps auf vier und das war's. Dann kann man nur viermal jumpen und dann nie wieder. Und als letztes sagen wir noch User Input Service. Jump Request, Doppelpunkt Connect und Jump Request. Und das war's. Jetzt habt ihr euer System schon erstellt. Wir haben unsere Double Jumps wir haben unser GUI, in dem man die Jumps sehen kann, das Cache sehen kann und sich neue Jumps und Cache kaufen kann. Und den Datenmanager, der das Ganze natürlich verwaltet, dass es serverseitig gespeichert wird. Die einzige Frage, die für manche von euch vielleicht noch offen bleibt, ist, was ist Smart Scale? Und Smart Scale ist einfach nur ein Modul, das ich sehr gerne benutze, um Text gleichmäßig zu skalieren in GUIs. Deswegen pulle ich das mal hier aus der Toolbox raus. Eben wir Smart Scale. Könnt ihr euch gerne auch holen. Ist aber jetzt nicht wirklich Teil dieses Tutorials. Ich Finde es einfach gut, falls euch für die ID interessiert. Es wäre die ID hier unten. Und in Smart Scale habe ich dann einfach nur in Group Object Values erstellt für Cache-Anzeige und für Jump-Anzeige. Habe die referenziert natürlich auf die Anzeige hier und auf die Anzeige hier. Und in der Konfiguration habe ich nichts geändert, außer die Margin, die habe ich auf 0 gestellt. Und das sorgt einfach nur dafür, dass beide Texte bei mir immer gleich groß sind und nicht unterschiedlich groß, aber es trotzdem anständig skaliert wird. Auch bei verschiedenen Bildschirmengrößen. Ich kaufe mir jetzt hier erstmal noch ein bisschen Cash. Kaufe mir für das Cash 7 Jumps. Würde dann sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und... Ciao!